Tino und wir verwenden bestimmte Konten, um Buchungen zu tätigen und wir wissen bereits, dass wir die Konten einteilen können in Kontenarten, also zum Beispiel in die Bestandskonten, das sind die Konten der Bilanz, dazu gehören die Aktivkonten, wie zum Beispiel Fuhrparkforderungen oder Vorsteuer. Und die Passivkonten, wie zum Beispiel Umsatzsteuer oder Verbindlichkeiten. Daneben gibt es für die Erfassung der erfolgswirksamen Geschäftsfälle die Erfolgskonten, das sind die Unterkonten des Kontos Eigenkapital. Und dazu gehören die Aufwandskonten, wie zum Beispiel Auffindungen für Rohstoffe und die Ertragskonten, zum Beispiel die Umsatzerlöse. Tina fragt sich jetzt aber, wäre es denn nicht sinnvoll, wenn es eine Liste oder eine Tabelle gäbe, wo alle Konten drinstehen? Und wir könnten dann aus dieser Liste die Konten entnehmen und für die Buchungen verwenden. Und genau so etwas gibt es und das schauen wir uns jetzt an. Der Bundesverband der deutschen Industrie erstellt einen sogenannten Kontenrahmen. Das sind alle Konten drin, die ein Unternehmen grundsätzlich verwenden kann. Und jedes Unternehmen und auch unser Unternehmen strickt daraus einen Content-Plan. Da sind dann alle Content drin, die unser Unternehmen verwendet. Oben seht ihr jetzt die neue Schreibweise für die Content. Wir sehen hier, vor jedem Konto steht jetzt eine vierstellige Ziffernfolge. Das ist die Kontennummer, gefolgt von der Content-Abkürzung. Also wir haben hier zum Beispiel das Konto 0840 Fuhrpark. Dazu ein kurzes Beispiel, wie denn jetzt ein Buchungssatz in Zukunft aussehen wird. Wir haben hier einen Geschäftsfall vorliegen und können jetzt mit Hilfe des Kontenplans den Buchungssatz dazu bilden. Dazu entnehmen wir die Konten aus dem Kontenplan, in diesem Fall sind es ja drei Stück, und können dann daraus den Buchungssatz bilden, der dann wie folgt aussieht. Wenn wir ihn dann aussprechen oder vorlesen, dann bitte in folgender Form. 6000 Auffüllungen für Rohstoffe, 2000 Euro, 2600 Vorsteuer, 380 Euro an 4400 Verbindlichkeiten 2380 Euro. Diese Konten entnehmen wir natürlich nicht wahllos den Kontenplan, denn der Kontenplan hat eine bestimmte Ordnung, sodass das ganz schnell geht, wenn wir ein Konto brauchen. Diese Ordnung, da wirst du jetzt ein bisschen vorarbeiten und durch Beobachten und durch bestimmte Übungen dann eine Struktur herausfinden, die Ordnung des Kontenplans herausfinden und im Unterricht vollenden wir das Ganze dann.